Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in welchem ich einen näheren Blick auf Coinbase werfen möchte. Der Grund, warum ich Coinbase heute mal näher anschauen möchte, wirst du wahrscheinlich mitbekommen haben, zuletzt ist mit FTX einer der größten Player im Kryptosektor pleite gegangen, mit gewaltigen Konsequenzen, nicht nur für die Kunden und Investoren von FTX selbst, sondern auch für weitere Unternehmen, welche im Krypto-Ökosystem irgendwo mit FTX in Verbindung standen, so in etwa der Krypto-Verleiher von Für alle, die nicht wissen, was FTX ist bzw. was dort vorgefallen ist, hier eine kleine Zusammenfassung. FTX ist beziehungsweise war eine Handelsplattform für Kryptowährungen und verzeichnete zeitweise ein tägliches Handelsvolumen von durchschnittlich über 10 Milliarden US-Dollar und wies über eine Million Nutzer auf. Durch aggressives Marketing und dem Einstieg von namhaften Investoren wurde FTX insbesondere im Jahr 2021 sehr populär und gewann immer mehr Vertrauen, bis dann schließlich ein Konkurrent von FTX, namentlich Binance, den Verkauf von FTX-Token ankündigte und das Kartenhaus zusammenbrach. Basierend auf der Herausgabe des fdx tokens und raffinierten Transaktionsgeschäften zwischen FDX und dem von FDX-Gründer Bankman-Fried gegründeten Handelsunternehmen Almeda Research wurden Kundeneinlagen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar veruntreut. Und auch nach Bekanntgabe der Insolvenz sollten nochmal 1 Milliarde US-Dollar veruntreut worden sein. Ähm, bisher war es schwierig, den Gründer wirklich festzumachen für seine Schuld. Allerdings ist es einem äh, ja, amerikanischen YouTuber mehr oder weniger gelungen, ähm, indem er ja auf die AGBs verwiesen hat und es gab halt zwei Arten, wie man seine Kryptoassets und seine Gelder bei FTX hinterlegt. Einmal so, dass die wirklich abgesichert sein sollten laut AGBs und einmal so, dass diese auch für Leihgeschäfte und ähnliches verwendet wird und man dann aber dementsprechend äh, belohnt wird. Und Eben diese Trennung hat auf die X nicht vorgenommen und denjenigen, die dort dann Gelder eingelegt haben, die sind dann nicht mal an ihre Gelder rangekommen. Hier mal ein kleiner Clip. Ich you know, we wanted to treat customers equally. It was an incredible, but they had agreed to different things. So you can't treat them equally. I mean, it's like, this is the whole problem of the story of FTX and Alameda so, is all the funds were being commingled. Isn't this just another story of commingling funds, except this is now FTX, which you can't pass the blame to Alameda anymore. This is your company, your funds that you are treating all the clients the same when they clearly signed up to different terms of service. Ja, Das ganze Fiasko von FTX hat letztendlich zum großen Misstrauensverlust in den Kryptosektoren, vor allen Dingen in Kryptobörsen geführt, könnte auf der anderen Seite langfristig die derzeit größten Handelsplattformen wie Binance und Coinbase allerdings begünstigen, denn ganz klar, mit FTX ist ein großer Konkurrent jetzt nicht mehr am Markt. Sollte man also nach dem starken Kurseinbruch die Gelegenheit nutzen und bei Coinbase einsteigen? Dieser Frage möchte ich in diesem Video nachgehen für weitere Aktienanalysen und Research zu aktuellen interessanten Themen im Bereich Wirtschaft, Finanzen und IT. Lasse an dieser Stelle doch gerne ein Abo da und schreibe auch gerne in die Kommentare, was du zum Thema Krypto, FTX, Pleite und Coinbase hältst. Bevor ich näher auf die eingangs erläuterte Frage eingehen möchte, kommen wir zunächst einmal zum Geschäftsmodell von Coinbase. Coinbase verdient sein Geld, indem das Unternehmen Finanzdienstleistungen für Kryptowährungen zur Verfügung stellt. Dazu zählt die Bereitstellung von Cyber Wallets, in dem Kunden ihre Kryptoassets speichern und aufbewahren können, der Betrieb einer Handelsplattform, der sogenannten Global Digital Asset Exchange, sowie einer Programmierschnittstelle, welche Kunden ermöglicht, ihre Software in Coinbase anzubinden und somit Zahlungsverkehr abwickeln zu können. Das meiste Geld in etwa 90% verdient Coinbase durch Transaktionsgebühren, welche beim Handel, dem Tausch und dem Zahlungsverkehr mit bzw. von Kryptowährungen erhoben wird. Darüber hinaus verdient Coinbase ebenfalls durch Kreditgeschäfte bzw. Leihgeschäfte wie der Kreditvergabe mit Bitcoin als Besicherung oder aber Zins- und Provisionsgeschäften, welche im Rahmen von Staking oder DeFi-Yielding zustande kommen. Beim sogenannten Staking können Privatkunden durch das Halten von Kryptoassets Transaktionen verifizieren und sichern und erhalten dafür Rewards, bei denen es sich um Kryptoassets Assets handelt. Beim sogenannten DeFi Yield Geschäft kommt es unter Zustimmung des Kunden dazu, dass Kryptowährungen an Drittanbieter verliehen werden und auch hier Provisionen anfallen. In beiden Fällen, also sowohl beim Staking als auch beim DeFi Yield Geschäft, bekommt Coinbase dabei etwas vom Kuchen ab. Nachdem du nun weißt, wie Coinbase sein Geld verdient, kommen wir nun noch kurz zur Historie des Unternehmens. 2012 wird Coinbase gegründet mit Sitz in San Francisco. 2015 erhält Coinbase die staatliche Zulassung durch die US-Behörden um in etwa der Hälfte aller Bundesstaaten eine Handelsplattform für Bitcoin zu betreiben. 2017 überschreitet der geschätzte Firmenwert das erste Mal die 1 Milliarde US-Dollar Marke und Coinbase ist somit das erste Krypto Unicorn. 2021 geht Coinbase dann an die Börse und Stand heute in dem 7.12.2022 hat Coinbase eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,4 Milliarden US-Dollar bei einem Kurswert von 46 US-Dollar. Vor ungefähr einem Jahr betrug die Marktkapitalisierung noch über 70 Milliarden US-Dollar. Fragt sich also, womit ist dieser drastische Rückgang zu begründen? Einer der Gründe für den drastischen Kursrückgang bei Coinbase ist definitiv der Rückgang von Umsatz und Gewinn innerhalb der letzten zwölf Monate. Nachdem Coinbase an die Börse ging, stiegen die Gewinne und der Umsatz stetig an und erreichten Ende 2021 auf Jahressicht ihren Höchstpunkt mit 7,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,8 Milliarden US-Dollar Gewinn. Seit Ende 2021 ging Umsatz und Gewinn vermutlich auch aufgrund der steigenden Konkurrenz drastisch zurück. Zum dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Coinbase auf Jahressicht nur noch 5 Milliarden US-Dollar und statt einem Gewinn musste das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar verkraften. Je Aktie spricht der Verlust ca. 5,3 US-Dollar. Betrachtet man die durchschnittliche Prognose von Analysten für die nächsten drei Jahre, so sieht es nicht so aus, als ob Coinbase auch schnell wieder zur Profitabilität zurückfinden wird. Für das Ende 2022 schätzen Analysten im Durchschnitt einen Verlust pro Aktienhöhe Höhe von 11,54 US-Dollar, für das Ende 2023 einen Verlust in Höhe von 5,96 US-Dollar und für das Ende 2024 einen Verlust in Höhe von 3,43 US-Dollar. Doch womit ist diese negative Prognose zu erklären? Hierfür werden von Analysten in aller erster Linie zwei Gründe aufgeführt. Der erste Grund besteht darin, dass Coinbase infolge des FTX-Fiaskos äh, zukünftig noch strengeren Auflagen der Regulierungsbehörden unterliegen wird und die Kosten der damit verbundenen Compliance- und Governance-Kosten natürlich die operativen Kosten maßgeblich erhöhen werden. Und der zweite Grund besteht darin, dass der Hype um Krypto durch FTX erst einmal ordentlich gedämpft wurde und infolgedessen geringere Handelsvolumen erwartbar sind. Und das Einkommen von Coinbase ist halt nun mal geknüpft an ein besonders hohes Handelsvolumen und selbiges gilt natürlich auch für die Bereitschaft von eigener Einlagen für Staking Geschäft und DeFi Yielding. Fasst man die Risiken des Geschäftsmodells von Coinbase zusammen, ergeben sich folgende zwei wesentliche Punkte. Erstens, dezentrale Handelsplattformen können in Zukunft möglichst eine ernsthafte Konkurrenz darstellen und zweitens, insbesondere nach der FTX-Pleite und im Hinblick auf die internationale Expansion, könnten Regularien Probleme bereiten bzw. die Einhaltung von Regulierung hohe Kosten verursachen. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, Coinbase ist im Vergleich zu den Kursständen vor 12 Monaten derzeit extrem günstig bewertet. Meiner Meinung nach ist dieser Kursrückgang allerdings fundamental berechtigt. Coinbase war nicht nur extrem hoch bewertet, sondern konnte damals immerhin mit Profitabilität Punkten. Und das ist heute nicht mehr so. Und auch wenn Coinbase durch die Pleite von FTX nun Marktanteile gewinnen kann und mit dem Zusammenbruch von FTX weitere Konkurrenten in den Abgrund gerissen werden könnte, so rechtfertigt dies in meinen Augen derzeit keinen Einstieg. Denn auch Coinbase, unabhängig vom Zugewinn an Marktanteilen, gehört zum Verlierer, wenn die Handelsvolumen insgesamt abnehmen und die absoluten Handelsvolumen trotz höherem Marktanteil stagnieren oder sinken, während die operativen Kosten infolge von verstärkten Regulierungsauflagen ansteigen. Darüber hinaus ist ja auch gar nicht sicher, ob jetzt Coinbase wirklich davon profitieren kann, dass ein großer Wettbewerber nicht mehr am Markt ist. Denn wie gesagt, dezentrale Handelsplattformen könnten zukünftig eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Wie immer ist das jetzt hier nur meine Meinung. Falls du eine andere Meinung hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Positiv möchte ich an dieser Stelle noch hervorheben, dass Coinbase Gründer, Gründer geführt ist und innerhalb der letzten zwölf Monate auch Insiderkäufe getätigt wurden. In dem Sinne, abonniert gerne den Kanal, macht's gut, bleibt gesund und...